Willkommen Leute, mein Name ist Adrian und ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Minecraft Mario Party zusammen mit Philipp auf Cytoxien Und ja, vergesst nicht, das Video zu bewerten und viel Spaß! Was geht, meine lieben Minecraft-Freunde da draußen? Hey ho, Minecraft-Freunde. Hey ho, Minecraft-Freunde. Und direkt eine 5! Das klatscht oh. aber gewaltig rein. Sorry, Kevin, ich wollte dir deine, deine Freude nicht mindern gerade. Alles gut, bin's gewohnt. Hydra oh Gott. Are you ready? Ja, ich muss mir nur eben kurz Licht anmachen, ist so dunkel hier, ich kann den Monitor nicht finden. Warte, welche Richtung geht es? Ich sehe die Spieler nicht. <lacht> äh, da wo die Notenblöcke sind, also überall, nein, äh, die, die, die ah, schwarze ich Note. Äh, no Races, da musst du durch. <lacht> ja, ich fliege, yeah, ich bin eine Fliegen, ein fliegender Pfirsich. Ey, werd doch nicht so langsam, Peach, hallo. Nein. Mir ah, geht die oh. aus, scheiße, ich schaff's nicht. Egal, ich muss nochmal von vorne, let's ja, go. Same. Let's, let's, let's Boah, man muss die so eng nehmen, ne, die Sachen, ne dass man hier genug Schwung mitnimmt. Aber hier ist ja so eine ungefähre Linie, die man fliegen muss. Nur wird mir die oh. leider viel zu langsam angezeigt. Oh, dem, Komm schon. Ja, ich muss den Checkpoint erreichen. Ja. Ja, ich habe den ersten Checkpoint. Oh, bist du runter. Ja. Jetzt Ach, hier du durch Gott. den Kopfhörer durch. Dann durch dieses komische Loch hier. Ja, auf den Plattenspieler. Lass mich drauf landen. Oh, durch den Kopfhörer. Oh, ich habe gerade hab ja. genau deine Art. Geil. No, oh, ich bin zu langsam. Geile ja, Meile. Ich bin beim nächsten Checkpoint. So, weiter geht's. Vergiss es nicht. Fahrt. Ah! Nein! Ich glaube, ich bin zu langsam. Egal. Ich schaff's irgendwie. Irgendwie. Komm, Philipp. Einfach einlochen hier Komm. die Sachen. Oh ja, jetzt renne ich auch. Jetzt renne ich auch. Yeah, ja, und jetzt da rein. Ja, das ist doch das Ziel. Nein! Ja! Ja! Nein! Ich hey, geworden. Ich bin, ich, noch nie angekommen im Ziel. Schade. Ich bin noch nie angekommen einfach Boah, in meinem Leben. Ich war nie weg. Na, zwei. Mhm. Same. Eine 2 und eine 3. Boah. Boah. Stark. Brutal. Let's go. Was kommt? Ich hoffe, was Gutes. Minen. Minen. Gedöns, bitte. Oh ja, das ist gut. Das konnte ich immer ganz gut. Es das wird spiel. gespielt. Heißer Boden. Ja, oh, komm. Nicht schon, mal ich, ich sag's dir. Es geht um alles. Es geht um 50 Cent, Oha, nice die map. ich auf dem Boden gefunden habe. Weil überall bei mir Geld rumliegt, weil ich reich bin. Morgen wird sich erstmal wieder der gute der Gude Eistee für 59 Cent bei Rewe geholt, weil ich so reich bin. Aber der schmeckt wirklich. Oh. Gut. Ja, glaube ich dir. Oh no. Ich weiß oh no. nicht, wie ich da Oh no. Bin. Nein! <lacht> Oh, oh. Oh, das war der Eistier, das war das Ablenkungsmanöver. Ich wollte, Ach, einfach, ich wollte das Bild einfach in deinem Kopf hervorrufen, damit ich gewinne. Oh, ich hoffe, die rutschen beim Händewaschen die Arme runter. Ey, das ist jetzt wirklich ein bisschen. Geht ein bisschen zu weit. Ich hoffe, Man kennt's auf Lego. Oh ja, ja. das war verdient. Aber Fabian ist doch hinter mir, ich bin zufrieden. Und ich fahr Benz, was, hab ich, was kann ich gegen den Mercedes Fahrer tun? Ja, nichts halt, ne. Rein gar nichts, der kann sich halt mein Ohne Leben fünf. kaufen. so, das, ist das Ding. Die Felge ist mehr wert als mein Leben. Oh, ich <lacht> hab ne vier, zwei, Nicht ja, cool. drin, ach oh, nein, oh, nein, ich mag Ja, hier die 3 jedes Mal spielen, eh am weitesten. Egal, Kevin, ich häng dich ab, für dich reicht's noch. Will ich stark hoffen, für. ich will in der Herausforderung. Okay, das tat weh. Ich weiß nicht warum, aber es tat <lacht> weh. Okay. Ja, Junge, erstmal mal eine halbe Stunde gewartet, bis ich hochgeboostet wird. Interessant. Ey. Oh, boah. ich bin erster. Ist alles gezinkt hier. Let's go. <lacht> so, Let's go. Let's geschenkt. go. Le Nein! Ich bin hängen geblieben. Runtergefallen und in Minecraft. Aber Let's ich jetzt noch. Ich werde okay, Ich muss hier noch was kommt. nachholen. Ich als Ziel. Oh, ich will noch dritter werden. Oder komm. Als erster. Ja, Ich hab ihn überholt. Ja, komm schon. Ja! Yeah! <lacht> Nein! Komm! <lacht> Nein! <lacht> Nein! Nein! <lacht> Nein! <lacht> Alter vor! <boah>. Es <lacht> tut mir leid, Kevin. das tut mir leid. Ja, das meine Aufnahme, würde ich aber auch dick äh, runterfallen, glaube ich. Immerhin mal einen 9 gewürfelt, wie sich das gehört. Als erster darf ich auch nur hochwürfeln. Let's go, reise oh nein. Ach, reise nach Jerusalem. Mm. Oh, guck mal, die im Chat haben auch Spaß. Essen ruft, okay. Das andere lese ich nicht vor. Äh, warum sind eigentlich alle so nett in Minecraft? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. De, de, de, de, de, de. Immer im F5 spielen den. Gedöns Stuff hier. Huh. Junge, nein, gön, nein. Gön, gön. nein. Nein, nein, ich ja. werde als erstes sterben. Einfach gerade kurz nicht reinsetzen. Das hat nicht funktioniert, glaube ich. <lacht> <lacht> du bist schon ja, nein, nein, nein. Let's go, Philip. Oh, Osbert, geh doch raus. Ah. On her forehead die, die, die, die, die, die. Okay. Hey, ja, ja, so. Okay, wir hören auf. Ja, lass uns einfach aufhören. Danke. Damit wir noch ein bisschen Watchtime, Chris Kevin. <lacht> okay, let's go, jetzt, jetzt, warte ich hier. Eine 1. Eine 6. Ja. Let's go, die Runde verlieren wir Alter, der andere ist nur, der Gosse ist nur ein pell Oh, weg. Das ist mhm. sehr gut. Gefecht. Ja, moin. Ich habe immer auf Profi getan, aber ich habe es nie gekonnt. Ja, yeah, gib, mir, gib mir das. Ja, yeah, gute Sache. Darf ich nur nicht überraschen lassen von irgendeiner Sau hier. Oh, ich habe Angst, dass ich es tue. Ja, ich auch. Ich glaube, es ich wird Ich hab habe ein Herz so, verloren, lol. Wird auch so passieren. Ja, ich habe auch ein Herz verloren. Ich habe auch eins weniger. Man darf kein Redstone abbauen, glaube ich. Ja, Redstone oh, ist so ein, wie so ein Lucky Block, I guess. Mhm, ja. Also einfach nicht abbauen. Ich gegen eine andere Peach komm. Ich muss die Peach ziehen. Ja, ich hab sie. Oh nein, hier kommt noch jemand. Hier will mich noch jemand abstauben. Die wollen mich alle tot sehen, Kevin. Warum wollen die mich alle tot sehen? Hallo? Ich hätte ihn, will. Ich hätte ihn nicht... NEIN! <lacht> Wo ist er denn, hä? Let's go äh, oh. Damn, äh, ich, ich mach einfach nichts. Ich schlag ihn einfach nicht. Ich schau ihn nur an. Oh, <lacht> <draußen>. <lacht> Und Gossel lebt natürlich wieder, <lacht> ne? Ja, ja, kommt mit Erster natürlich. Mhm, und ich fahr Benz, wird Zweiter. Let's go jetzt. Mit Drei. Ne okay. Vier, okay, okay, immerhin. Ich bin immer noch Zweiter, Lul. Okay. Aber er ist ordentlich weit vorne. Oha, wo bin ich? Ich bin Zehnter. Mofi Lee ist richtig nah an mir dran. Oh, ja, Dropper ja. kann ich eigentlich mal ganz... Komm, vielleicht ist das jetzt hier meine Runde. Deine Disziplin, ja. Geh einfach hier am Ding ja, vorbei. Ja, sagt er seine Runde und stirbt direkt erstmal. Und absolut nicht eine. Okay. Oh, so nicht, nö. Justin sagen. So nicht, mein Junge. Nein! Oh, das, das ging fett auf meine Ohren, Philipp. Sorry. Ich bin dein Geschrei gewohnt. pleite. Äh, kannst du mich ja runterpegeln. Ach nee. Warum bin ich so... Oder dürfen die Zuschauer genauso viel Spaß mit meinem <lacht> Rundgeschrei haben? Natürlich. Mehrere so Mann. funktioniert das doch. Ach, Mann. Komm. Oh, ich oh ja. Hab's, ich, ich hab's schon. geschehen ich bin erster wie, wie, Alter, wie? Der Liebe ist Wer es noch kennt, eins in die Kommentare. Ich wollte schon Chat sagen. Eins in einzelne Chat, Leute. Eins in den nicht vorhandenen Chat. Äh, Nee, ich war so knapp damit. Meine Damen und Herren, ich habe euch alle rasiert. Auf Ansage sogar. Den gönne ich dir. es war's komplett. Der wird niemals was kleineres mit zwei Würfeln würfeln als ich. Also eine 3 ist auf jeden Fall drin. Oh, ich habe gut aufgeholt, aber naja, jetzt bin ich auch noch, noch, noch 6. Ophelie, Alter, die dumme, S äh, ich meine der coole Typ. Oh, Pferde drin. Boah, mit dieser eine Map habe ich alle Abkürzungen. Ja, geht doch. Nochmal die? Oh, ich will eine andere. Bei mir bin die ich gerade ganz vorne. Ob das wirklich stimmt oder ob ich gerade einfach nur... Oder ob ich richtig stehe, seht ihr, wenn das Licht angeht. <lacht> ich macht das, ich macht das. Er überholt mich. Nee, doch nicht. Ich bin immer noch schneller. <lacht> ja, Kussung ist wirklich trash. Ja, eben. Ich war schneller. Nein, ich bin ein Spinn. Wegen ich auch. Leben. Das war es komplett mit meinen äh, Wünschen. Und mit Träumen Erster zu werden. Ich kann mit meinen ah, Wunsch. Ich habe meine Wünsche und Träume schon von Anfang an aufgegeben für <lacht> das. rate ich man dir nicht auch. Werden, das ist gut. Ja. Merkt euch das, Leute. Setzt euch nie Wünsche und Ziele, weil ihr werdet einfach nur enttäuscht. <lacht> Richtig traurig, einfach alles kaputt machen von den Leuten, <lacht> schön die Wünsche und Träume klein halten. Ich meine, man muss ja als YouTuber, muss man ja den, den Zuschauern ein bisschen was beibringen. So beibringen, wie es in der YouTube-Szene mhm. läuft. Und wie es auch im richtigen Leben ist, man soll sich einfach keine Hoffnung machen und dann ist alles gut. Dann seid ihr, ah! seid ihr glücklich. Komm schon, komm schon, komm schon, lass mich wenigstens Dritter werden, komm. Nein, ich will Dritter werden, Philipp. Mal. Philipp, äh, drück mal kurz S oder lass mal kurz W los, ja, äh, da kriegst du 30 Dias in der Runde. Nein, ich läge. Yeah. Ich hab, ich hab gelaggt. Oh yeah. mein Gott. Komm, jetzt dafür rasiere ich jetzt. Komm mal, ich geh noch mal, ich komme mal ein bisschen ran. Ansage, komm, let's go, let's go. Let's go. Ich weiß es nicht. Kommt der Würfel noch? Gar nicht mehr. Hä? Ah, jetzt. Doch. Fünf, okay. Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Bowserfeld, ne oh, Bowserfeld. Fällt, Bowser fällt. Ne ich würfel insgesamt. <lacht> vier Felder zurück. Nee. Danke, meine Freunde. Gewürfelt vor mir. Also ich habe ihn. Er hat einfach gewonnen. Let's hm? go. Ah, ich bin zweiter. Ja! Mhm. Vor Osbert, juhu. Und vor Kevin Jus. <lacht> oh, wundervoll. Und jetzt in die Kamera schauen, Philipp. Die Kamera ist nicht da oben, Philipp. Ist sie hier? Ein bisschen weiter tiefer. Wo ist die Kamera? Ich sehe die Kamera nicht. Hier, hier. hier. Guck mal da! Ich sehe keine da, Kamera, da, da, da ist keine. Da, doch, da da, da, da, guck. Mann, Kevin, genau, du guckst so richtig, richtig, du Spenzer. guckst. Du blinder Fisch, du guckst richtig. Da ist keine Kamera hier. Doch, da, guck, guck doch, da. Das ist so dumm. Ja, Leute, äh. das war's mit der Folge. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alles ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut doch gerne bei Philipp vorbei und schreibt mir auch, wie ihr mal als Abwechslung einfach eine ganz normale Runde ohne irgendwelche Challenges fandet. Kommt auf meinen Community-Discord, äh, schaut auf meine Social Media vorbei. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Das war's von mir. Und ich sage, was sage ich? Tschüdelü, <lacht> ihr netten Menschen. <lacht> Ciao.